Ja, Kanzleramtsanschreien am Montag die äh, 30. Folge. Und heute ist alles anders. Warum ist alles anders? Weil sich da drinnen so viel verändert hätte bezüglich der Aufklärung des nsa geheimdienstskandals hat sich so vieles äh, dort geändert äh, im Zuge des Geheimdienstskandals? Äh, nee, es hat sich total viel hier äh, verändert. Äh, was ist passiert? Ähm, ich bin plötzlich stellvertretender... Äh Landesvorsitzender der Piratenpartei hier in Berlin und äh, das fühlt mich jetzt so sehr absurden Situation, äh, dass ich hier sonst immer völlig frei sprechen kann und den anschreien, den anschreien und jetzt auf einmal ist man, wie nennt man das? Nee, Vorbild, also ja, ich sage ja immer Vorstand ist Vorbild an Anstand äh, aber es wird halt alles nochmal viel genauer auf die Goldwaage gelegt und weil das so ist und ich ja sozusagen noch nicht genau weiß, wie damit insgesamt umgegangen wird von A. der Basis, B. meinen Vorstandskollegen, war meine Idee zu sagen, okay, A. frage ich erst ein Feedback meiner, wie heißt es, Basis jetzt. Dafür haben wir ja sozusagen ein Liquid Feedback, Klammer auf, bald die SMV, klapp gsch, ja, und wenn wir da drin dann sagen, ja, wir vertrauen dem Pupe schon so weit, dass der da die richtigen Worte findet und äh, wir dann nicht irgendwie so ein Arend König Revival haben müssen. Ja dann mit dem sozusagen erneuten Wählervotum äh, würde ich dann sagen, ja zack bumm Vollgas, dann geht es hier wieder weiter. Und solange das nicht da ist, kein Problem. Äh, wir warten erstmal äh, ab. Ich werde sozusagen dieses Video dann auf YouTube verlinken und dann erstmal auf not public. Und irgendwann, ne, irgendwann so in 20 Jahren, wenn ich dann vielleicht äh, nicht mehr für die Piraten tätig sein werde, äh, Klammer auf, mein Herz sagt mir die letzte Woche wirklich, das ist so gar nicht, ist es super. Äh, ja, dann würde ich alles, was auf non-public ist, wieder public machen. Und dann <lacht> kann die Geschichtsschreibung ja ruhig rumranten, bis der Arzt kommt. Äh, Solange äh, dann halt von mir hier kein richtiges Gerante, weil äh, Mutti macht das schon. Und wir jetzt in Berlin machen sie jetzt erst recht. Also ich promise euch, äh, nicht nur irgendwie hip sein ist keine Sache, die zwingend notwendig ist für eine Partei. Wir werden progressiv sein, gepaart mit produktiv ja, und produktiv in äh, Verbindung äh, von eben was Parteien sind. Wir werden Prozesse soweit äh, optimieren. Das hört sich an wie so bei einer Firmenübernahme. Äh, nein, aber das sehe ich meinen Job drin äh, sozusagen... Äh, nicht auf diesem inhaltlichen Ebene, sondern dafür zu sorgen, dass bei uns Reibungslosigkeit bei allem dem, was wir tun, was meine sozusagen Vorstandskollegen tun werden, das zu garantieren. Also sozusagen wie dieses Bild, der wir sind der Service Provider für unsere Basis und im Endeffekt auch für den Bürger um uns herum. Ja, also lieber Bundestag, zieht euch warm an, äh, wer weiß, ob ich jetzt hier in diesem Forum nochmal immer wieder stehen werde. Aber da braut sich jetzt wieder was an und äh, ich freue mich ja so sehr, dass einige aus anderen Landesverbänden, um genau zu sein, ich glaube, drei Leute sind jetzt übergetreten, um äh, jetzt da, äh, wo sozusagen die neue Hoffnung aufkommt, a new hope. Und äh, Star Wars Fans äh, wissen, äh, woher das kommt, knickknack. Also, weiter kämpfen für den Weltfrieden oder um genau zu sein, jetzt eben weiter kämpfen für die Piraten. Iha her. Uh.